Ja, moin zusammen, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Ja, es ist Urlaubszeit und Urlaubszeit heißt Roadtrip-Zeit. Wir machen jetzt einen geilen Roadtrip und zwar geht es nach Norwegen. Ja, Meiler kommt natürlich mit und wir fahren mit dem Model S. Aber nicht nur, denn wir fahren auch mit dem Camper, denn Norwegen ist natürlich Camperland. Also der Camper fährt vorweg und das Model S hinterher. Also wir Hypermeilen quasi mit dem Ding. Und wir sind so drei Tage unterwegs, denn wir fahren doch relativ weit nach oben, also so Richtung Sognefjord, Geirangerfjord, da die Ecke, also Jotunheimen massiv, dahinter noch, falls euch das was sagt. Wir nehmen euch natürlich mit, das gibt super spannende Bilder und es wird eine super spannende Tour. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil Camper gefahren bin ich zuletzt vor zehn Jahren und der ist irgendwie sieben Meter lang. Also es ist ein ganz schönes Schiff, ein bisschen länger als mein Model S und naja, wir werden sehen, wie es wird. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt auf die Strecke und eine Roomtour mache ich mit euch natürlich auch noch, aber erstmal müssen wir ankommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, jetzt geht's los und ihr seid dabei, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, Nasilla fährt das Model S und das Model S hat übrigens Free Supercharging, das heißt die Fahrt nach Norwegen und zurück kostet uns nichts, also super klasse. Und bist du aufgeregt? Oh ja. Alles klar. Aber Nächster Stopp Stop ist in Dänemark am Supercharter, das ist ungefähr 300 Kilometer von hier. Da Nasilla hinter uns herfährt mit ungefähr Tempo 90 bis maximal 100, äh, wird das locker ausreichen mit dem S75 Ja, Move Electric fährt in Urlaub und es schüttet wie aus Eimern hier gerade. Wir haben es jetzt irgendwie, keine Ahnung, 18 Grad nach 36 gestern. Und äh, hier im Camper ist es natürlich nicht so schön leise wie im Model S. Wir haben hier doch ein ordentliches Gerüttel und Geschüttel. Und abgesehen davon haben wir ganz Jahresreifen drauf. Die machen auch eine ganz gute Lautstärke hier auf der Autobahn. Wir fahren hier zwischen 90 und 100 mit dem Ding weil sonst einfach auch der Verbrauch äh, zu hoch ist. Wir haben jetzt so 8,5 Liter Diesel auf 100 im Moment. Ich glaube, der Tank fast, glaube ich, 70 oder 80 Liter, also da kommt man über 1000 Kilometer, das ist nicht das Problem. Aber äh, naja, irgendwann müssen wir tanken, aber irgendwann müssen wir auch laden. Laden mit dem Model S, machen wir dann das erste Mal in Dänemark. Das sind so wie gesagt rund 300 Kilometer von hier. Rödenkrö oder so ähnlich heißt das. Der Supercharger und naja, da laden wir natürlich kostenlos dank Free Supercharging. Ja, wir sind jetzt hinter Hamburg, Elbtunnel ist durch und was soll ich euch sagen, Nasilla im Model S rief gerade an, sie muss auf Toilette. <lacht> also wir fahren jetzt weiter mit dem Camper, weil wir ja eh nur 90 fahren. Ähm, sie, Upsala, äh, schon verschalte ich mich hier. Es ja, ist nicht mehr, so, nicht mehr so einfach mit Schaltung, man ist das gar nicht mehr gewöhnt. Äh, ja genau, wir fahren jetzt weiter mit unserem Tempo 90 bis 100 und ja, sie fährt irgendwann auf dem Rastplatz und geht dann auf Toilette. Ich muss hier Spur wechseln. Und dann holt sie uns wahrscheinlich wieder ein. Also nicht nur wahrscheinlich, sondern mit Sicherheit. Vorhin rief sie an und meinte, dass wir in Dänemark oder sie in Dänemark schon mit, mit 14 Prozent ankommen. Wir sollten ruhig schneller fahren. Aber ehrlich gesagt, wenn ich schneller fahre, dann verbrauche ich ja noch mehr Diesel. Das mache ich nicht. Ich bleibe bei meinem 90 bis 100. Das ist, glaube ich, ein guter Schnitt hier. Ist auch total entspannt zu fahren. 22 Liter ist ja echt nichts, aber wir kommen damit 300 Kilometer. Ja. Wie viel hast du denn noch im Tank? Äh, ich habe 25 Prozent noch. 25 Prozent? Super hypermiling. Ja, genau. Wie viel hast du, was den Verbrauch hast du denn? 15 Kilowattstunden auf 100. Wow, ich habe mal so eben 60 Kilowattstunden auf 100, wenn man das mal in Energie umrechnet. Jo, jetzt stehen wir hier in Rödekroh in Dänemark am Supercharger. Hier gibt es 10 Stalls und äh, hinter der Shell Tankstelle da hinten gibt es auch nochmal 6 Stalls. Und hier lädt tatsächlich an zwei Stalls der Audi e-tron. Ja, zwei, weil er blockiert nämlich zwei Stalls. Er lädt natürlich nur an einem, aber anders geht es halt nicht mit seinem Ladeanschluss. Aber es sind ja genug frei, wir haben jetzt 10 Stück. Und zwei Teslas laden hier noch und wir sind ganz außen und der Camper ist da hinten. Wie gesagt, der Camper 8,5 Liter auf 100 Kilometer entspricht ungefähr 60 Kilowattstunden Energieäquivalent und das Model S jetzt hier bei dem Tempo war um die 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, sagenhaft. Nächste Etappe sind wieder 250 Kilometer. Wir haben jetzt ein bisschen was gegessen. Das Model S wird über 80 voll sein und 250 Kilometer beim Hypermiling mit Tempo 100. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist dann kurz vor Kopenhagen. jetzt hier abgefahren und nähern uns hier dem Supercharger Köge mit 26 Stalls. Immerhin ziemlich groß. Bin mal gespannt. Ähm, hier sind auch noch andere äh, Fast Charger. Da war vorhin zum Beispiel eine Station mit so ganz tollen Holzdächern. Da fahren wir gleich mal dran vorbei und gucken uns das mal kurz an. Da gab es glaube ich zwölf HPC Lader von Lever hieß das, glaube ich. Äh, Kenne ich nicht, aber sind Alpitronic leider gewesen. Also 12 x 2, also auch 24. Der war übrigens komplett voll. 24 komplett gefüllt mit aller möglichen Elektroautos. Und hier in Dänemark auf der Autobahn. Wir sind jetzt ja hier schon einige hundert Kilometer unterwegs. Also hier gibt es so viele Elektroautos. Also so viel habe ich wirklich zuletzt beim Sexy Cars Treffen gesehen. Also wirklich egal was. 50% davon sind tatsächlich Teslas, aber die anderen 50% sind wirklich komplett quer durch den Garten. Sehr viele E-Trons dabei, aber sonst alles andere, sogar iWays, ähm, was gab es, Kia, EV6, Ionic 5, Fiat 500, ID3, ID4, äh, Polestar, äh, Name it. Egal welche Marke, alle sind hier vertreten und die trauen sich auf die Autobahn. Ja gut, Dänemark ist auch nicht so großes Land und wenn man hier nur 110 fahren darf, so wie im Moment, also Autobahngeschwindigkeit, 110 Tempolimit, ja, dann kommt man natürlich locker die 400 Kilometer mit einem Akku wenn er dann groß genug ist, aber das ist ja heute eher die, die Normalität. Und dann kann man im Prinzip einmal quer durch Dänemark fahren, ohne nachladen zu müssen. Tag 2 unserer Reise. Wir sind wieder auf der Strecke. Wir fahren jetzt weiter Richtung Norwegen. Wir waren jetzt hier in Halmstadt oder Hallstad, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt, auf so einem Campingplatz und haben hier kurz übernachtet. War alles total easy peasy, aber jetzt geht es wieder auf die Autobahn. Das einzige Problem ist, dass hier in dem Camper gerade mein CarPlay nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich habe nicht mal mehr Navi hier drin. Das heißt, das Model S muss jetzt erstmal ein bisschen vorausfahren weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Wir fahren jetzt zum Supercharger Falkenberg. Das ist hier von hier aus ungefähr, weiß ich nicht, 50 bis 60 Kilometer entfernt. Und das wäre dann unser dritter Ladestopp übrigens erst, weil wir haben ja auf der Hinfahrt bei 750 Kilometer Strecke zwei Ladestopps nur gemacht und das waren genau die Pausen, die wir mit dem Camper sowieso gemacht hätten. Das waren zweimal so rund 40 Minuten. In elf Stunden Fahrt zwei Pausen mit nur 40 Minuten. Das war mir fast schon zu wenig. Aber was soll's? Wir wollten halt nicht noch mehr Zeit verlieren. Das hat gestern lang genug gedauert. Und wie gesagt, ich bin immer vorweggefahren mit Tempo 90 bis 100. Und deswegen hat es auch doch echt lange gedauert. Und wir hatten einen Stau und nee, wir hatten sogar zwei Staus oder so oder drei. Ich weiß gar nicht mehr. Also wir haben locker eine Stunde verloren durch Warten im Stau. Und, ähm, aber trotzdem hat es verdammt lange gedauert und viel länger als gedacht. Ich dachte, wir kommen so in 9 bis zehn Stunden hier an. Aber irgendwie mit so einem Camper braucht man anderthalb Mal länger als mit so einem normalen Pkw, glaube ich. Das muss man jetzt irgendwie für die nächsten Tage so ein bisschen im Kopf haben. Heute werde ich auf jeden Fall nicht nochmal mal elf Stunden fahren. Also ich habe mir geschworen, spätestens um 17 Uhr stelle ich mich irgendwo hin und werde den Abend genießen. Dann sind wir hoffentlich weit hinter Oslo. Ja, ob das klappt, werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall müssen wir gleich eben noch mal kurz aufladen. Das kostet uns dann auch noch mal 30 bis 35 Minuten, wo wir dann schon wieder eine Pause machen, obwohl wir hätten es eigentlich besser gestern Abend gemacht, aber da hatten wir einfach keinen Bock mehr. Ja, während das Model S fein lädt hier in Falkenberg am Supercharger, da werde ich doch jetzt mal tanken. Das zweite Mal tatsächlich auf der Tour. Das Model S lädt aber auch erst das dritte Mal auf der Tour. Also wir sind fast gleich auf, sage ich mal. Ich muss aber eigentlich noch nicht wirklich tanken, weil ich habe noch, ich würde mal sagen, mindestens ein Drittel im Tank. Aber ich tanke hier trotzdem, dann muss ich nachher auf der Strecke nicht nochmal anhalten. Steht er dann Tankt er? Weiß ich nicht. Das reimt sich nicht so ganz. Steht er dann lädt, er reimt sich irgendwie schöner. Aber egal, ich werde jetzt tanken. Natürlich wieder Diesel. Ich habe keine Ahnung, was das hier kostet. Hilft ja nichts, ne? So, getankt. 134 Euro. 2,44 Euro kostet hier der Liter Diesel. Boah, heiliger. Ähm, sehr unangenehm. Also, also dieser Gestank beim Dieseltanken und ich habe wieder vergessen, mir Handschuhe anzuziehen. Warum auch? Seit vier Jahren habe ich nicht mehr getankt. Ich vergesse das immer und ich habe Diesel sowieso nie getankt. Jetzt stinken die Hände voll nach Diesel. Wie kann man sowas nur gut finden? Bin ich froh, dass ich das so gut wie nie muss. Also, naja, wie konnte sich so eine Technologie nur durchsetzen, fragt man sich. Ja, und von den 30 Minuten Laden habe ich tatsächlich fast eine Viertelstunde getankt. Also ist gar nicht so viel länger, wie das Model S jetzt gebraucht hat. Mhm. Boah, jetzt sind wir dreieinhalb Stunden durchgefahren. Das Model S hat einfach so lange durchgehalten. Jetzt laden wir hier, das ist Tarnum irgendwo hier an der Autobahn. Hier ist auch ein großes Einkaufszentrum. Und jetzt werden wir ein bisschen was essen, weil wir jetzt hier ein bisschen voller laden können, weil wir machen jetzt Mittagspause. Das heißt, so, wir werden bestimmt 45, 50 Minuten hier stehen und uns ein bisschen die Beine vertreten, mit dem Hund rausgehen. Ich finde, so nach dreieinhalb Stunden mit so einem Camper, da bin ich echt durch. Da brauche ich eine Pause, eigentlich schon früher. Aber früher ging es ja nicht, weil das Model S noch so viel Saft im Akku hatte. Ja gut, ähm, jetzt gehen wir gleich erstmal gucken, was hier so gibt. Strecken uns ein bisschen und dann geht's weiter. Wir sind jetzt so auf halber Strecke zwischen Göteborg und Oslo. Wir sind hier an so einem Einkaufszentrum, wo die Supercharger stehen. Ich weiß nicht, das waren, glaube ich, auch äh, 26 oder 24 Stück. Und äh, gegenüber ist quasi der große Parkplatz von dem Einkaufszentrum. Abgesehen davon, dass ich hier in Sichtweite, glaube ich, zehn Elektroautos auf dem Parkplatz sehe, gibt es hier 50 AC-Ladestationen und drei Triple Charger, wo man dann umsonst parken kann. Äh, ja, und das hier ist nicht mal ein großer Ort. Der ist nur irgendwie so ein ja, Mittelzentrum entlang der Autobahn. Ne? Ja, warum haben wir das in Deutschland noch nicht, frage ich mich. Wo wollen wir eigentlich hin in Deutschland? Wir sind hier in Schweden und wir haben hier viel weniger Elektroautos als bei uns. Ähm, ja, also irgendwie läuft bei uns noch nicht was optimal, würde ich sagen. So, frisch gestärkt. Jetzt ist es Viertel vor drei. Jetzt haben wir noch knapp 285 Kilometer vor uns. Die fahren wir jetzt nämlich durch, also an Oslo vorbei und dann äh, ja, Richtung Landesinnere. Querfeld ein sozusagen. Und da ist dann nochmal ein Supercharger, ähm, da laden wir vielleicht heute Abend dann nochmal auf. Also für die knapp 300 Kilometer brauchen wir bestimmt vier Stunden, also vor 18, 19 Uhr sind wir dann doch wieder nicht da. Mal sehen, vielleicht halten wir doch vorher an, wenn wir einen schönen Campingplatz finden. Aber hier siehst du echt Elektroautos, da denkst du auch, wow, was gibt's da gar nicht, wo sind denn die anderen Autos? <lacht> also wirklich Wahnsinn, also wie ein Elektroauto-Treffen hier auf der Straße. Tag 3 unserer Tour. Wir sind jetzt hier auf dem Weg nach Gull. Am Ende wollen wir dann in Sogndal am Sognefjord halten. Da bleiben wir dann ein paar Tage. Von dort aus starten wir dann so die ein oder andere Tour. Und das sind jetzt irgendwie viereinhalb Stunden, sagt mein Apple Carplane Navi. Das ist aber wahrscheinlich Pkw-Geschwindigkeit. Mit dem Camper würde ich eher mal sagen sechs Stunden weil wir auch wahrscheinlich zwischendurch immer mal wieder anhalten müssen, weil es einfach so geile Sehenswürdigkeiten gibt. Unter anderem wollen wir heute noch bei einer Stabkirche halten in Burgund, eine der ältesten oder die älteste Stabkirche in Norwegen. Sehr, sehr beeindruckend, werdet ihr dann mit im Video sehen. Aber wir müssen in Gohl erst noch mal laden am Supercharger. Nasilla mit ihrem Model S hat jetzt irgendwie noch 38 Prozent und das sind noch 130 Kilometer bis dahin Ja, locker. Ja, Model S lädt noch mal in Gohl. Ich habe hier noch mal ein bisschen vollgetankt. Wir sind im Prinzip schon fertig. Einmal noch kurz Klo und dann geht es weiter. Wir fahren jetzt nämlich Richtung Leerdal. Das ist weiter Richtung Sogndal. Das ist der letzte Supercharger sozusagen vorm Fjord, vorm Sognefjord. Da wollen wir ein bisschen Station machen. Leider ist das Wetter schlecht. Wir haben hier ziemlich tief hängende Wolken und Regen gerade. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so die nächsten Tage. Dann werden wir hier wohl nicht lange bleiben. Ja, mal gucken. Nächste Etappe. Das sind jetzt noch nur nicht mal nicht mal 100 Kilometer, also ähm, ja, das sollte, naja, hier steht anderthalb Stunden, also man kann hier ja echt nicht schnell fahren, so 60, 70 und das war's dann, Dann kommt man halt nicht so gut voran, das kriegt nicht mit so einem Camper. Das hier ist die Stabkirche in Burgund. Das ist eine der berühmtesten Stabkirchen in Norwegen, auch die älteste. Die ist aus dem 11. Jahrhundert, muss man sich mal vorstellen. Also fast 1000 Jahre alt, nicht ganz. Noch mit Original-Wikinger-Drachenköpfen dran. Und sie ist deswegen so schwarz, weil das Holz mit Teer eingepinselt ist zur Konservierung. das war Burgund, die älteste Stadtkirche der Welt im Prinzip, ja. Und jetzt geht es weiter nach Leerdal. Das ist noch, ich würde mal sagen, 50 Kilometer von hier oder so. Ähm, da sind wir dann am Sognefjord beziehungsweise da ist auch ein Supercharger und da wird Nasilla mit dem Model S noch mal einmal kurz aufladen und zwar ziemlich voll, weil danach haben wir erstmal keine Supercharger in der Gegend, weil wir uns dort ein paar Tage aufhalten wollen. Ja, Supercharger Leerdal. Ziemlich beeindruckend, finde ich. Und zwei Triple Charger gibt es auch noch. Ja, wir sind jetzt hier, das ist Leerdal, und wir fahren noch hier zum Sognefjord, das ist das da. Hier geht es eine Fähre, da setzen wir über. Und dann fahren wir hier nach Sogndal. Und da ist ein Campingplatz direkt am Fjord. Kjörnes Camping, das sieht eigentlich ganz idyllisch aus. Da wollen wir uns mal hinstellen. Und von dort kann man ganz gute Touren planen, weil der Nigazbreen zum Beispiel, also der Gletscher, der liegt nämlich, ähm, wenn man die Straße hier hochfährt, hier in der Richtung da, da oben. Das heißt, man muss hier nur von diesem Campingplatz aus die Straße hochfahren. Da gibt es auch eine Brücke über den Fjord. Und dann ist man am Nigazbreen, der ist hier oben. Und, ähm, ja, und das letzte Mal, wo ich hier war, 2012, hier sieht man ja, wie die hier endet. Ich weiß gar nicht, von wann dieses Foto ist, aber da war die Gletscherzunge ungefähr noch hier, also ein paar hundert Meter weiter südlich. Und äh, noch zehn Jahre früher endete die Gletscherzunge quasi direkt an dem See. Also man sieht, dass es quasi jedes Jahr deutlich weiter zurückgeht. Und wenn wir nochmal hierher kommen, irgendwann, keine Ahnung, nochmal in zehn Jahren. Dann wird es hier oben sein, dann wird man da gar nicht mehr hinkommen. Deswegen jetzt noch auf dem Gletscher, solange es geht. So, Supercharging abgeschlossen. Der Tesla hat jetzt wieder 90 tatsächlich. Wir haben also viel aufgeladen. Und jetzt geht es weiter von Leerdal Richtung Sognefjord. Das ist nicht mehr so lange, aber eine Stunde brauchen wir wohl noch und wir müssen noch einmal kurz über den Fjord mit einer Fähre übersetzen. 22 Euro für eine Pizza, aber sie ist groß. Ja, sogne ist ja nicht groß, aber es gibt schon mal zwei 50 kW Lader, Schademo und CCS und ein 22 kW Lader Sogne-Kraft. Ja, und mal eben am Supermarkt zwei Triple Charger mit 50 bis 200 kW. Das gehört hier einfach mal dazu. So, nach zwei Tagen chillen sind wir jetzt äh, wieder unterwegs und wir fahren jetzt nämlich zum Nigazbreen. Das ist äh, der Gletscher vom Jutunheim-Massiv, also einer der schönsten, leider nicht mehr der größte, weil er doch sehr stark zurückgeht. Und wir, morgen machen wir nämlich eine Gletschertour, Luca und ich, ja. und äh, haben wir eine längere Tour gebucht, kostet übrigens 100 Euro pro Nase rund. Und ähm, ja, von hier aus sind das ungefähr anderthalb Stunden Fahrt. Damit wir morgen früh nicht so früh los müssen, fahren wir da jetzt hin und stellen uns da auf den Campingplatz. Dann haben wir morgen locker anderthalb Stunden Zeit gespart. Die Tour beginnt nämlich um Viertel nach elf. Man muss aber deutlich früher da sein. So ungefähr so wie am Flughafen. Bin mal gespannt. Komm, Luca, die hält noch! So, wir haben unser Basislager hier bezogen in Gierde. Das ist quasi am Fuße vom Jotunheim-Massiv und äh, ja leider ist das Wetter ziemlich scheiße, aber die Location ist schon ziemlich geil und ähm, ja unser Camper steht hier, da kann man ihn sehen, wird gerade ausgepackt und ähm, ja hier ist quasi ein schöner Campingplatz, schöne Stellplätze und sie haben eine Ladesäule 22 kW AC immerhin, wir haben noch über 60 Prozent im Tesla, aber wir probieren sie natürlich mal aus war übrigens ganz lustig die rezeption hat mich gebeten die leistung zu reduzieren oder heute nacht erst zu laden weil tagsüber momentan das netz ein bisschen zu stark belastet ist hier ist halt ein kleiner ort am a punkt der welt kann man verstehen Hier ist das Basiscamp. Hier werden wir gleich unsere Steigeisen anlegen und dann geht's aufs Eis. Auf geht's! Leute, die Geldverwanderung ist richtig cool. Wir sind jetzt zweieinhalb Stunden gleich auf dem Wetter. Wir sind 14 Leute in der Gruppe. Und der Führer sieht aus wie ein echter Sherpa. Ich glaube, er kommt sogar aus dem Nepal. Auf jeden Fall eine sehr interessante Tour. Ich war hier schon mal vor zehn Jahren. Da war der Gletscher noch 500 Meter länger. Oh, hier tost es. Unter uns ist ein Wasserfall. Wahnsinn. Man denkt immer, Gletschereis ist total weiß oder hell oder blau. Ja, unter der Oberfläche, aber die Oberfläche die ist total schmutzig. Das meiste ist tatsächlich äh, Staub von der Luftverschmutzung. Hier liegt ja zwei, drei Meter Schnee im Winter und der Schnee wird komprimiert und schmilzt teilweise. Und übrig bleiben natürlich diese Staubpartikel zur Rußpartikel Dieselabgase, was auch immer. und deswegen sieht die Wetteroberfläche so schmutzig aus. noch vier Wochen, dann ist es abgeschmolzen. Guide, and he comes from Nepal, right? Yes. And what are you doing here in Norway? So I'm here glacier guiding. So, so you did it in Nepal too? Or? Yeah, we did uh, a lot in Himalayas. We are doing uh, a lot in Himalayas. And you're only here for for one season, or yeah. long? So only here for season, summer okay. okay. And we are now on top of the Niga Spring. Mm -hmm. You you noticed here the global warming uh, mm -hmm. on the glacier, so. Does it uh, worry to you maybe a little bit, or do you think it's no problem? Yeah, so global warming is changing a lot. So the so glacier is uh, getting back and back. So melting a lot, so yes. What do you think? How long can we do this glacier hiking? How many years before it's gone? Ten? You have no idea. So yeah <laughs> So uh, if keep like this weather, like global warming, so then it's uh, maybe 10 years, maybe. It's totally maybe, and it's, it's bad, yeah, of yeah, maybe far. Yeah. So how high are we now? Almost, we are here approximately 500 meters from the sea level. From the sea level. Yeah, from oh, the sea level. Yeah, level. feels yeah. like 2,000 or so. <laughs> so <laughs> we are 5,000, 500 meters here. 5,000 meters, yeah, you said 5,000? <laughs> no, no, no, yeah. <laughs> yeah, thank you, and uh, bring us back safely, please. <lacht> Thank you very much, it's my pleasure. So, yeah, so, you guys are awesome. <lacht> so, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Wir haben jetzt so knapp eine Stunde hier hochgebraucht, das heißt, wir werden noch mal eine Stunde runter brauchen. Da schmilzt tatsächlich an einigen Stellen extrem ab. Also da geht er ja bis zum Fels, oder? So, auch wenn unser Guide meint, das könnte noch länger dauern hier mit dem Gletscher, wenn man das sieht, wie der abschmilzt, was für Löcher der auf dieser Seite kommt, ähm, dann sehe ich da nicht schwarz. in den nächsten zehn Jahren wird das hier alles verschwinden. Ich bin froh, dass ich noch mal eine Gletschertour gemacht habe dieses Jahr. Weiß noch nicht, ob ich das in ein paar Jahren noch mache, nicht alles Sind wir ja fast schon wieder unten angekommen. War eine super Tour, zweieinhalb Stunden auf dem blauen Eis. Zumindest da wo es nicht schwarz ist, ist es blau. Richtig geil! Ja, das war unsere Gletschertour auf dem Nigazbreen. Das war mörderspannend, extrem anstrengend, muss man sagen, weil wir waren sechs Stunden da auf den Beinen, rauf und runter und gerade dieses Runtergekraxel, das geht irgendwie so auf die Gelenke, das ist man einfach nicht gewohnt. Und jetzt sind wir zurück in unserem quasi Basiscamp am Sognefjord und hier sind es irgendwie 25 Grad und blauer Himmel. Ja, wir hatten auf dem Gletscher 10, 12 Grad und Nieselregen. So ist der Unterschied und das Ganze liegt 60 Kilometer auseinander. Ja, jetzt werden wir hier noch ein bisschen entspannen, weil wir sind ein bisschen durch und ja, dann gucken wir mal morgen, was wir machen. Wir werden gleich noch ein bisschen chillen und dann wollen wir auf jeden Fall noch zum geilrang fliegen. Tja, leider war am nächsten Tag der komplette Geiranger Fjord ganz dicht in Wolken gehüllt und es regnete wie aus Eimern. Ähm, das war wirklich so ein bisschen schade. Auch die Campingplätze waren total voll. Das heißt, den, den wir dann genommen haben, der war ein bisschen weiter höher gelegen, also nicht direkt am Fjord, den wir ursprünglich wollten. Überall war der Boden schon aufgeweicht, weil es da auch schon seit Tagen geregnet hatte. Das heißt, die Camper haben sich dort auch reihenweise festgefahren. Wir zum Glück nicht. Allerdings haben sie bei uns, bei unserem Camper, leider bei den Serpentinen, die wir runtergefahren sind, beziehungsweise als wir wieder raufgefahren sind zum Campingplatz, da haben sie mir doch den Spiegel äh, nicht abgefahren, aber zumindest angefahren, sodass ich jetzt so ein großes Loch im Spiegel vorne habe. Das Glas ist zum Glück heil geblieben, ist nur das Plastik beschädigt, aber ist natürlich schon ärgerlich, wenn es ein Mietcamper ist, der einem auch nicht selber gehört. Ja, das hätte echt nicht sein müssen. Und ich war irgendwie schuldlos. Ich bin berghoch gefahren mit Tempo 30 und ganz weit rechts und es fuhr dann einer runter. Der war wohl ein bisschen zu schnell und war auch ein bisschen zu weit mittig, hat meinen Spiegel voll mitgenommen mit seinem Außenspiegel, war auch ein Camper und der war so schnell wieder weg, hat natürlich auch nicht angehalten. Ja, was will man da machen? Ne? Da ist der Spiegel im Eimer und äh, ja, Versicherung, weiß ich nicht, ich habe noch eine Selbstbeteiligung. Muss ich mal gucken, was das kostet. Ich habe schon gehört vom Besitzer, äh, Spiegel um die 250 Euro. Schade eigentlich, hätte ich mir auch gerne gespart. Naja, wir sind dann jedenfalls äh, Richtung Südosten wieder gefahren, haben Geiranger verlassen, haben uns da also gar nicht länger aufgehalten. Äh, und das war auch eine super richtige Entscheidung, weil hier war das Wetter auch sofort viel besser. Und am nächsten Tag war es sogar dann wolkenlos, das seht ihr dann ja gleich. Und äh, dieser Campingplatz, den kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist äh, der Dönnfors Camping, nennt sich das im Dönnfors Nationalpark. Der Ort heißt hier Nordberg. Und äh, liegt direkt am Fluss Otter. Otter ist so ein schöner Wildwasserfluss, kommt direkt aus den Bergen mit super türkisem Gletscherwasser. Mega Location, sage ich nur. Umrahmt von rund abgeschliffenen, hohen Bergen liegt der Campingplatz wunderbar terrassiert, ist auch schön alt und eingewachsen. Allerdings haben sie hier ganz viel neu gebaut. Die großen Hauptgebäude, Rezeption, Waschhäuser etc., die sind alle erst ein Jahr alt. Tipptopp in Ordnung, super gelegen und auch dieser, ganzen, dieser ganze Platz, die Plätze für die Camper äh, sind Ganz, ganz toll. Also es gibt überall Platz, wo man schön abgeschottet ist. Man hängt nicht irgendwie so aufeinander. Es ist total ruhig beziehungsweise ruhig in Anführungsstrichen, weil der Fluss ist schon sehr laut, zumindest wenn man da nah dran campt. Und es gibt sogar ein Naturschwimmbad, was die angelegt haben für die Kids, auch für Erwachsene. Ist natürlich Flusswasser, also arschkalt auch im Sommer. Aber wenn es dann mal hier richtig warm wird, natürlich eine willkommene Abkühlung. Also super gelegen und das Ganze erinnert mich total irgendwie so ein bisschen an Alaska hier. Also, irgendwie kommt mir das so ein bisschen amerikanischer Stil vor. Oder umgekehrt, die Amerikaner haben den norwegischen Stil kopiert. Naja, jedenfalls Campingplatz, Camping.no heißt die Website, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr Bock habt, schaut da mal vorbei. Und wenn ihr hier in Norwegen seid, ist das eine super Adresse, wo man übernachten kann. Übrigens, wo wir vorgestern hier Geiranger runtergefahren sind, das war ziemlich interessant mit dem Model S. Da hat Nasilla durch die Serpentinen, die es dann von ganz oben bis zum Fjord runtergeht. Insgesamt 6% wieder in den Akku rekuperiert, völlig kostenlos. Ja, und auch sonst, das Laden hier in Norwegen, wie gesagt, ist ja völlig problemlos. Also man findet fast an jeder Ecke irgendwelche Ladestationen. Äh, sogar im Wald, ja, ihr glaubt es nicht, im Wald, guckt mal hier. Ja, geil, Leute. Ich wollte es einfach mal wissen. Ich wollte es ausprobieren, hier mitten im Wald einfach mal AC zu laden mit 22 kW. Also ich lade ja nur mit 11 kW, aber ich habe es geschafft. Es hat ein bisschen gedauert. Ich brauchte dazu natürlich wieder eine App. Man soll auch laut dem Zettel, der da dran steht, eine SMS schicken können an eine norwegische Nummer. Das hat aber mit meinem Handy hier, mit meinem deutschen Handy Leider nicht geklappt, aber ich konnte mir die App runterladen. Ich konnte mit meinen Brocken norwegisch, was ich lesen kann, mich registrieren. Ich konnte meine Kreditkartendaten eingeben. Ich konnte es freischalten und ich konnte die Ladung starten. Jetzt lade ich also hier mit 11 kW mitten im Wald. Ich habe auch nur noch 39 Prozent und wir wollen morgen eine kleinere Tour machen. Das Gute ist, der Campingplatz, wo wir stehen mit dem Camper, der ist hier nur, würde mal sagen, so einen Kilometer weiter runter, den Feldweg hier. Und dann komme ich irgendwann abends hier wieder und hole den Wagen ab. Wenn er voll ist, ist das nicht geil. Ich weiß bloß nicht, was ich hier bezahle. Das muss ich noch rausfinden. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir morgen dann wieder ein volles Auto und können die Tour starten. Weil der nächste Supercharger, der ist zwar nicht so weit entfernt. Ich glaube irgendwie 30 Kilometer von hier. Aber da jetzt extra hinfahren und dann wieder zurück. Nee, das lasse ich mal. Also so ist doch geil. Mitten im Waldladen habe ich auch noch nicht. So Leute, heute haben wir mal schönes Wetter. Tatsächlich ist es so gut wie wolkenlos. Ein paar schöne Wetterwolken sind da, aber sonst strahlt die Sonne vom stahlblauen Himmel. Und hier in Norwegen ist es so, wenn hier mal die Sonne scheint im Sommer, dann ist es auch sofort ziemlich heiß. Es kommt einem zumindest sehr heiß vor. Wir haben zwar Lufttemperatur irgendwie gerade so 20 Grad, aber irgendwie fühlt sich das eher an wie fast 30 Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal zur Dalsnibber, wo wir eigentlich gar nicht hin wollten, weil es alles in den Wolken war. Aber jetzt heute fahren wir dahin, weil es ja wolkenlos ist und das wird traumhaft. Dalsnibber ist die höchste Erhebung in Norwegen, auf die man mit dem Auto rauffahren kann. Das ist, glaube ich, so um die 1500 Meter Meereshöhe. Da oben wird es dann schön knackig kalt sein. Da wird dann sicherlich auch der eine oder andere Schnee noch liegen. Also ich bin gespannt, wie es heute aussieht. Bei dem Wetter, das wird traumhaft. Und ihr seid dabei. Was auch ganz interessant ist, hier die Hinfahrt zur Dals Nibber, das sind ja wie gesagt ungefähr so 60 Kilometer, da brauchen wir 25 Prozent vom Akku geht eben fast nur bergauf. Ne? Und auf der Rückfahrt, also dieselben 60 Kilometer, da sagt das Navi, brauchen wir ganze 8 vom Akku, weil wir da sehr viel wieder rein rekuperieren. Ja, so ist das mit dem Elektroauto. Interessant. Berg runter kriegt man umsonst Energie. bergauf muss man halt ein bisschen was aufwenden, ne? um die 2,2 Tonnen hier vom Model S raufzuwuchten. So, oh, hier geht's hoch, da ist Nipper. Aber wir müssen zuerst mal blechen. Der Weg kostet ja 27 Euro, ist nämlich eine Privatstraße. Wurde übrigens in den 30er Jahren gebaut. Ich glaube von 36 oder 37 bis 39. Ja, irgendein reicher Norweger hat die wohl gebaut. Keine Ahnung, warum. Auf jeden Fall ist es geil, dass es sie gibt, weil diese Straße ist der Hammer. Yes. Schöne Grüße! To jest ne? Es ist immer noch im Schneemodus. Sie kann es nicht lassen. Das ist sozusagen der Infinity Pool von Dals Nibber. Ja, in Norwegen muss man Trollhaufen bauen, damit einen Naz die Trolle in Frieden lassen. Mit diesem Trollhaufen haben sie was zu spielen und dann kümmern die sich nicht um uns Menschen. Ganz wichtig. Und jetzt kommt die versprochene Roomtour. Wir haben hier einen Fiat Ducato als Camper. Der ist 6,99 m lang, 2,30 m breit mit Außenspiegeln und von innen wirklich super komfortabel ausgestattet. Übrigens Baujahr 2015, weil er gebraucht ist. Das ist ein Mietfahrzeug von einer privaten Mietplattform. Paul Camper heißt sie. Da könnt ihr super günstig, also privat von privat wie bei Airbnb im Prinzip Camper mieten. Und genau das haben wir hier gemacht und jetzt kommt man mit rein. Ja, von innen, wie gesagt, ist ja ungefähr sechs Meter lang, die einem zur Verfügung stehen und damit sehr geräumig. Wir haben hier vier Schlafplätze. Wir haben hier im Prinzip eine Essecke, Wir haben hier natürlich die Fahrerkabine, wo man die Sitze auch umdrehen kann zur Essecke hin. Wir haben hier jede Menge Stauraum unter den Sitzen. Wir haben hier eine kleine Küche mit Gas, äh, Gasherd, im Prinzip drei Flammen Gasherd mit einer Spüle. Wir haben hier einen Kühlschrank. Wir haben hier sogar einen Gefrierschrank. Und das Geilste ist, über dem Bett, da haben wir ein Flat Screen mit Netflix an Bord, Amazon Prime, Disney Plus etc. pp. Übrigens ist hier auch ein WLAN-Hotspot an Bord. Und dann haben wir natürlich noch das Bad. Es ist zwar klein, weil es ein Camper ist, aber funktional reicht völlig aus und man kann damit ein, zwei, drei Tage doch relativ autark leben. Ja, apropos autark, der Wagen hier hat eine Lithium-Ionen-Batterie mit 1,2 Kilowattstunden Kapazität und er hat oben zwei Solarzellen, 200 Watt, also je zwei mit je 100 Watt. Damit kann man im Prinzip den Akku, wenn die Sonne scheint, ja, ständig aufladen oder er wird ständig aufgeladen und man muss so gut wie nie ans Netz. Er hat natürlich auch eine Netzversorgung, dann ist das Ganze sowieso kein Thema. Aber so im Prinzip so, so drei bis fünf Tage kann man hier autark mit dem Akku 220 Volt ziehen. Bis zu 1200 Watt kommen hier aus den 220 Volt Steckdosen. Muss man natürlich aufpassen, dass man da keinen 2000 Watt Föhn anschließt. Aber für einen Toaster reicht es zum Beispiel. Auch für einen Staubsauger oder so. Also das ist super klasse. Und der Camper ist also dafür, dass er schon sieben Jahre alt ist. Ganz ehrlich, er sieht aus wie neu. Und jetzt fragt ihr euch, okay, vier Personen, wo ist denn das zweite Bett? Ja, über mir. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ja, das hier oben kann man runterziehen. Dazu muss man einmal kurz hier diese... Schnallen lösen, dann zieht man das einfach runter, zack, und schon hat man hier noch ein Doppelbett für zwei Personen. Also zwei Meter lang, 1,40 breit würde ich sagen. Perfekt. Ja, auch der schönste Urlaub geht mal zu Ende. Jetzt befinden wir uns schon auf der Rückreise. Wir sind jetzt kurz vor Oslo. Auf der E6 fahren wir diesmal, damit es ein bisschen schneller geht, weil wir müssen so die 1.500 Kilometer wieder nach Bremen. Und ähm, ja, ich muss sagen, die Ladeinfrastruktur hier in Norwegen, die hat mich doch ziemlich beeindruckt. Auch die Beschilderung hier entlang der Autobahn das ist überall. Wenn da Ladeinfrastruktur ist an der Ausfahrt oder an einer Tankstelle, dann ist es ausgeschildert. So was bräuchten wir in Deutschland unbedingt auch. Äh, ansonsten ja, Reisen mit dem Elektroauto hier in Norwegen ist wirklich total easy, vor allem, weil die Geschwindigkeit eben nicht so hoch ist. Also das Model S, mein S 75, das kommt hier locker die 300 Kilometer auch auf der Autobahn. Wenn man halt nur 90 oder 110 fahren darf, ja, dann ist das halt so. Ne? Also die letzte Etappe zum Beispiel von Nordberg hier runter zum Supercharger Eizvoll, wo wir gerade geladen haben, übrigens mit 40 Stalls, fast so groß wie Seed in Greed in Hilden. Das waren auch 300 Kilometer und die nächste Etappe jetzt von hier bis Udovala in Schweden sind auch fast 300 Kilometer und das schafft das Model S locker mit einer Akkuladung und hat dann immer noch 20 Rest. Also das ist schon faszinierend. Sowas ist in Deutschland natürlich bei den Geschwindigkeiten nicht drin. Also was lernen wir daraus? Wollt ihr mehr Reichweite, dann fahrt langsamer. Ne? In Norwegen, Schweden, Dänemark und fast also eigentlich allen anderen Ländern in der Europäischen Union gar kein Problem. Aber in Deutschland scheint das ein Problem zu sein. Das ist die Stabkirche in Lom. Die ist ein bisschen größer als die in Burgund. Die ist aber fast genauso alt. Die stammt aus dem Jahr 1160, also auch 900 Jahre alt. Wurde im 17. Jahrhundert allerdings umgebaut zur Kreuzkirche. Trotzdem sehr imposant das Ding. Ja, die Rückfahrt ist dann eher unspannend und äh, deswegen ist das Video hier zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Für uns war der Urlaub richtig cool. Wir haben endlich wieder Norwegen gesehen, die wahnsinnige Natur hier in Norwegen genossen und das Camperleben mal wieder ein bisschen genossen für zwei Wochen. Es ist nicht jedermanns Sache. Einziges Problem, wir hatten echt wirklich schlechtes Wetter und äh, das die ganze Zeit während der zwei Wochen. Ich war ja schon öfter in Norwegen früher und so schlechtes Wetter wie dieses Jahr hatte ich ehrlich gesagt am Stück noch nie. Aber ein bisschen schade. Jetzt, wo wir fahren, kommt natürlich gerade die Sonne raus. Ich weiß nicht, wie es so bleibt, ob das jetzt hier aufklart und wir sind weg. Naja, Move Electric Wetter halt. Ihr kennt das ja. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und abonniert gerne meinen Kanal. Roadtrips finde ich immer geil. Und ich hoffe, ihr habt es ein bisschen genossen, uns bei unserem Urlaub zu begleiten. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.